Herzlich willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo hier beim Metalizer, diesmal mit dem Jackbox Party Pack Nummer 7. Ich habe freundlicherweise einen Key zur Verfügung bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Die Jackbox Party Pack Reihe ist mittlerweile ziemlich bekannt und der siebte Teil hat es ziemlich in sich mit sehr, sehr vielen lustigen Spielen. Mit dabei waren Hidan, DumDidum Fox The One... Dann noch äh, LT Vaquero und natürlich ich mit Leiser. Das erste Spiel, The Devils and the Details. Hier müssen wir einen teuflischen Haushalt managen. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr jetzt. Wir müssen nämlich ein paar Aufgaben erfüllen. Das Ganze ist so eingerichtet, dass einer das Spiel braucht und der Rest kann über ein PC, Tablet, Handy. Also alles, was irgendwie mit dem Internet verbunden werden kann, äh, kann dann mitgespielt werden. Und wir müssen hier einen Family Score erreichen. Das heißt, wir müssen Aufgaben erfüllen und wir müssen aber auch gleichzeitig ja, für Chaos sorgen. <lacht> ja, und das Ganze wird natürlich auch regelmäßig auf meinem Twitch-Kanal stattfinden unter twitch.tv slash könnt ihr gerne mal vorbeischauen am 15.7. beispielsweise machen wir abends auf jeden Fall einen Stream zur Jackbox Party Pack 7. Schaut da gerne mal rein, Link in der Videobeschreibung, würde mich sehr freuen und jeder ist natürlich herzlich eingeladen mitzumachen. Das einzige, worauf man ein bisschen achten muss, ist, dass man so ein paar rudimentäre Englisch-Skills hat, weil das Spiel erscheint komplett in Englisch und entsprechend muss man halt ein bisschen wissen, was man tut. Day one begins now. Okay, ich muss. Äh, Hidan, was brauchst du was vom brauchst Spicy du wieder, Rack? Genau. Ich brauche Reis. Natomoto Powder. Kannst du hm? auch sagen, wo, das, wo man das findet? Achso, Reis ist in the Pantry. Ja, dann hol ich okay, ich ich ich pantry. hole ich also, in der Pantry. Powder ist in Spice Rack. Tomo Powder, Tomo Powder, Tomo Powder. Im Spice Rack. Achso. Ah, ich hab's gefunden. Achso, Okay. Äh, im, im, im Pantry muss ich auch brauche ich noch Sojabien, äh, Sesamöl und... Ich kann das nicht lesen. Nori brauche ich noch. Sojabien haben wir. Nori, Nori, Nori, haben, Nori. haben wir. Jetzt noch? Das brauche ich... In Spice Rack brauche ich noch Sojasauce und aus dem Kühlschrank Eier. Ja, ich hole aus dem Kühlschrank die Eier. Ich hole die Sojasauce. So, Eier haben wir. Ja. Ja, alles. Also, nice. Karte. Oh, sehr gut. So. Äh, dann, äh... Muss ich jetzt machen? Okay, ich muss dich nach einer Richtung fragen, wohin ich fahren muss. Äh, fahr nach links so, ah, zur so Train Station. Ah, Unter? Das Dämonik-Puzzle dumm die Monik runter. Unter? Okay, Spoken. Als links. links? Warte hm, mal, welches ist jetzt links? Spoken. Von dir aus das Auto müsste rechts abbiegen. Äh, und, okay. bitte? Achso, Spoken hat ja, eine Kurve, Und dann und den Code-Selektor. Genau, DTD. -D -D -D -D -D. Das war ist der ja, ja, links war in der Mitte. Ja. Sehr gut. Habe ich eingeschickt. Jetzt muss ich, jetzt habe ich hier eine. Ich habe so eine rote Box vor mir. Was soll ich machen? Okay, du sollst deine Augen zu äh, zuhalten für drei Sekunden. Okay. Eins, zwei, drei. Und dann sollst du zum Onkel Steve. Nein, äh, Doch! <lacht> was soll ich machen? Du sollst zum äh, Onkel Steve äh, winken mit Triple Tapping. Äh, was soll ich tun? Äh, das die Couch bei ja, Tripping. Da, triple Ach, trip, tapping Also die Couch entstauben bei dreimal drauf tippen. Also, ich soll die, die Augen für 3 x ja. äh, das, äh, das Regal zwei, nach links wischen. Ah, hat geklappt, danke. Äh, die, die Türknöpfe bei ja, nach rechts rotieren zweimal so. so. Ja, sehr gut. Wie soll ich denn. Ah, das geht. Okay. Türknöpfe rechts rum, zweimal im Kreis zwischen. So, äh, Marco, was rum. brauchst du denn? Das ist eine Glühbe, ne? Das ist eine Glühbirne, ne? Die ist oben grau äh, und, äh, und dann ist sie rund gebogen in der Mitte gelb. Ah. Äh. Ja, ja, yeah, ist der threshold. schön. To ja, versuch mal doch. Also wir würden gerade ja gerade, aber du riechst uns ständig. <lacht> und <wir> also, du <lacht> also, das ist, ist eine alte, alte, alte ne? Die ähm, ja. ist gelb und hat einen Draht in der Mitte mit, mit zwei okay, Windungen. Okay. Und oben ist okay, die. Blauen. Du sollst den T. Tee... Ich hab dich nicht verstanden, nochmal. Oben ist sie grau, oben eine graue Windung. Den okay. T? Äh, die da? Nee. Uh, Fox? Ja. ja. Gra graue, graue Windung? Du sollst als erstes den t erfüllen, äh, ah, ja. ja, okay. also per the T. We mustn't keep the guests waiting. Äh, so runters ich... Achso, runterswipe. Ja. Hey! Ich war fast äh, Dann sollst du nach zweimal äh, <lacht> äh, äh, äh genau. Dann Animal Control. Ja. Bye. Ah, du sollst dreimal triple tappen. Dreimal triple Triple Ja. <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> no. und, äh, und dann swiping down. Nee, nee, nee, Büro. <lacht> was? Nicht, was? Nicht, was? <lacht> so nicht. Ich du, wie schwer die Aufgabe, Ich musste im Telefonbuch was suchen. Ich hab das nicht gefunden. So, was brauchst du denn? Äh, ich brauche einen grünen Stuhl, der aussieht, als wenn der Rückseite ein Spiegel wäre. Ein grüner Stuhl? Ah oh, ja, hab ihn. Danke. Da helfe ich dir mal. So, was soll ich machen? nach äh, links swipen. Hab ich. Na, dann äh, down swipen. Na also nach unten, nach unten. Ja, bringen. mach ich. Okay. okay. Was soll ich tun? Drop äh, it low by swiping tappen? down, steht hier. Oh, so, nice. ja. Einmal tappen? Hast du den auf den Kopf stellen oder was? Dann... Hier steht nur drop it, down, äh, drop it rechts low rechts by swiping down. Gehen. Also einfach mal nach unten swipen, denke ich mal. Mach das Und aber dann, nicht. Also du sollst noch äh, nicht gehen, das ist das nächste erst. Einfach nur nach unten. Drop Mach it. ich, da passiert nichts. Okay. okay. Ja, gut. Meinst du, du musst dann gedrückt halten oder sowas, irgendwie? Vielleicht, ja. Drop it low? Jetzt, jetzt. Ah, okay. Uh, jetzt bring it around by rotating right twice. Also, oh. ach. Der Tag ist so weit. Ah. Oh, wir haben es geschafft. Hab wir haben es geschafft? geschafft. Ja? Uiuiui. Alter ist es. Das ist aber ganz schön, Alter. Boah, wow. ganz schön hektisch, ne? Ja. ja. Ist interessant, <lacht> aber also mit acht Leuten ist es, glaube ich... Kann man ich weiß gar nicht, das... was ich mache. Ha! Juhu! Ah, alles gemacht. Nice. Was, oder kann man es nur zu sechs machen? Ich bin mir gar nicht sicher. Scores. Was? Wie Whoa. konnte ich denn... Wie konnte ich denn... Yeah! <lacht> <lacht> Remember, acts Hast du überhaupt einen geschafft oder versucht? Ich? Oder wer? Oder du? <lacht> Boah, das ist alter. Okay. <lacht> das war also The Devils and Details, wo man als teuflische Familie sowohl zusammenarbeiten muss, seine auf, eigenen Aufgaben erledigen muss, aber auch äh, ein wenig selfish, also eigensinnig sein muss. Und wenn man eigensinnig ist, dann können andere einen aufhalten und äh, ja, es macht auf jeden Fall unfassbar viel Spaß, vor allen Dingen, wenn im Voice alle quer durcheinander reden und man versucht seine Aufgaben zu erledigen. Ist auf jeden Fall super, super cool gemacht, macht Laune, man spielt jeweils drei Tage lang und am Ende gewinnt der mit den höchsten Punkten. Ich, so ich, ich, ich hab's auch nicht verstanden. Ich verstehe nicht, wie Fox und. Ich glaube, das sind wirklich die Selfish Tasks, die die, die, die, ja, die beiden hab haben. Ich hab, ich hab gar nicht so viele Selfish Tasks gemacht. Nee, wenn so du die Selfish Tasks absprichst, kriegst du 1000 Punkte. Ja. Ah. Ja, stimmt, ich hab, ich hab die auch au, abgebrochen. Au, au, warum, warum krieg ich dann so wenig Punkte? Guck mal, Weil da ist meine Tasse. <lacht> ich hab keine Ahnung. Ich hab ja auch. Ich hab einfach ich hab schnell <lacht> und äh, präzise gearbeitet. Finde also, ich, ich schon sehr nice, dieses ist schon lustig. Ja, ja. Sowas ja. probieren wir als das ist Auf jeden Fall ein witziges Chaos ja. bei der Abspielung Das nächste Spiel hört auf den Namen Jammed Up und ähm, hier erstellen wir uns unseren eigenen Helden. Ja, und dieser Held tritt in einer Arena an gegen andere Helden, die alle gezeichnet wurden und der Held 1, also den, den, die Figur, die man als erstes zeichnet bekommt ein Thema. Zum Beispiel der Held des Schlafens. So, Denn der Gegner sieht aber nur den Helden und den Namen von dem Helden. Und entsprechend muss er dann etwas erschaffen, was diesen Held besiegen könnte. Er sieht aber nicht die Kategorie, in die der Held antritt. Und dann treten die beiden in der Arena gegeneinander an und es wird abgestimmt, wer von beiden der coolere Held ist. Dann sehen aber alle die Kategorien. Ist also ziemlich witzig gemacht. Schau am besten mal rein. Viel Spaß mit Charmed Up. Oha. Wow. Das klingt interessant. Was? Timer? Wir Was? müssen malen. Achso, wir müssen Create the Champion of, Ach so. mm. of Perfection. Ach, hier wählt man die Farbe aus. Ah. 2 Minuten Arbeitszeit. Zeit. Gott, malen ist hier überhaupt nicht meine Stärke. Noch. Oh, ich hasse ja. das. Oh Gott. Das wird so scheiße. Ich kann selbst nicht erkennen, was es sein soll. Das ist, das, das Beste. Da sehe ich, da sehe ich solche Schalian. Die mit ihrem Zeichenpad, ey, die wird vollkommen eskalieren. Oh ja, aber echt, ey. Das hier ai, ai, ai. Oh Gott, oh nein. <lacht> Keine ich Ahnung. Jetzt, was? Ich, bin, ich bin jetzt so nein. gespannt, das sieht so scheiße aus. <lacht> Oh Gott! Was? Was? Ach, also sie sind Was? Challenger. Ach so. Was haben wir jetzt gerade gemacht? Oh, unseren Champion, oder? Ein Champion, ja. Ach so. Warum können die alle so gut machen? Diesen Tutorials. Was? Was, Was soll du, ich ich habe es jetzt nicht verstanden. Ach so. Uh, N.L.A. your opponent and create a champion. Ah. Huh? Okay. Sehr verrückt. Muss so, ich Ach Achso, ich habe Submit nicht gedrückt, okay. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt vom zweiter geht. das Spiel... Ich weiß, ich weiß auch gar ich nicht, Ich habe auch keine Ahnung, Ahnung. Aber ich weiß, wessen Gegner ich gekriegt habe. Na? Das ist, das ist ein Leichhörnchen, wer war das wohl gewesen? Sein. <lacht> ich war das nicht. It's the oh, jetzt kommt der Main Event, okay. Here comes our first brave warrior. Jetzt müssen wir wahrscheinlich abstimmen, oder? Bad Pilot und den Piraten! Gegen. Being dead inside? Okay, wow. Händen wir Being dead inside. Was müsst ihr jetzt machen? Also, jetzt müssen äh, wir sagen, wer, wer besser dafür ist. Hm. Äh... Ach so! Quasi muss... Äh, einer kriegt ein Thema und der Gegner muss was dazu meinen und muss rausfinden, um welches Thema es sich handelte wahrscheinlich. Ich hab den ich, ich Dead Pirate bekommen und ich hab, ich wusste aber nicht, nicht das Thema. Genau. Ah. Du musstest quasi rauskriegen, ah. was für ein Thema es sein könnte. Ach, ich okay. habe Ich hab's immer nicht verstanden. Also also ein du kriegst ein Thema, ja? Was ich, der muss ein Held sein, da malst du ein Helden. Irgendwann kriegt den dann und muss dazu rausfinden, was war das Thema, was muss ich besser zeichnen. Okay. Ah. Ich verstehe. Ich finde, ich finde den Boxman besser gezeichnet, aber... Ich dir auch ja, also ich Boxman wusste, Mann ich bestimmt. wusste nicht, wer da, ich habe nur halt bekommen, ich sollte, halt, ich sollte, gegen den Boxman antreten. Genau. Und, und du wolltest, ja. welches Thema zu das, das aber überhaupt? Ich hatte das Thema nicht. Ich musste halt nur, stand halt eben, das ist der halt Champion, gegen den du antrittst und. Äh, ich glaube, ich hatte nicht. nämlich auch kein Thema. Ich habe es nicht verstanden. Ne, das müssen wir nochmal. Ja. Also ich glaube, ich habe nämlich auch kein, <lacht> kein Thema bekommen. Ja, ah. Das stand oben drüber über dein Bild. Da. Also, am Anfang, als du deinen Champion gezeichnet hast, da stand das Thema dann. Genau, genau. Das, so, das, das hatte ich halt nicht gesehen. Nee, das habe hab ich auch nicht gelesen. gesehen, deswegen. Das muss ich aber auch Glaube nicht sehen. Ich, ich hab's es ich gerade vergessen, aber ja, man muss halt zu einem Thema passen. Ja, ja ich, musste halt, ich musste halt, ich musste halt, ich äh, halt, genau, Maxin relaxen. Und dann hat Marco hat dann quasi. <lacht> <lacht> hat er gerade <lacht> noch gepupst. Ja. Er hat gerade gepupst seine Zeichnung. Ja. Also... Das... Das... das ich, ich erklärte das, gleich. Ich... Ich... Ich... Ich... <lacht> Wer ist Perfektor? Oh, oh, oh shit. Pyramide oder die Banane? Shit. Gravity Falls. <lacht> Wer hat das gemalt? Aber es ist gut, dass wir ihn ja gleich. Ja. Ich denke mal, denk mal. Wer hat, wer musste Welt die Perfektion ja. malen? Ich musste die Perfektion malen. Ja, die okay, Pyramiden sind halt leider so symmetrisch so krass geil gebaut. Ja. Aber was? was Aber ist, ich habe keine Ahnung. Äh, Fox, Was musstest du denn malen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es nämlich ja, nicht gelesen, ich ich hab, was ich malen musste. Ich habe nämlich, als okay. ich meinen Champion gemalt habe, nämlich auch nicht gelesen. Das okay. ist es nämlich. ich habe einfach jetzt. <lacht> <lacht> <lacht> Oh, okay, nee, das okay, das ist. Das, ist, das, heißt, eigentlich das passt nicht eigentlich bei Elken recht gut, muss man sagen, oder? Erstmal nee. umtrennen, du stehst in anderen Richtung hier. <lacht> also tut mir leid, der Champion of the Wasteland ist für mich eindeutig. Wobei, der zeigt <lacht> den Mittelfinger. Verdammt, ich hab das zu spät gesehen. <lacht> kann ich ument? Kann ich noch umboten? Achso, ich kann mehr. Alter <lacht> ja. Screw. Oh Mann. Achso, äh. ich. Ach lol, man kann sich umentscheiden zwischendurch. Ja, kann man. Ah. Entschuldigung. Wählt man jetzt eigentlich, der, der gewinnt oder der verliert? Der weil, gewinnt, man will den Gewinn weil gewinnen. Weil zwei Leute haben jetzt für den Squirrel Hunter gewählt und einer noch ja. für Skriller. Ich glaube, oh, das war auch letzte Sekunde irgendwie noch. Ja, ich habe ich hab, ich hab mal geguckt, ob man umvoten kann, das konnte man. So, was habe ich jetzt? Ah, ja, und genau, und jetzt Marco steht oben Ah, Champion okay, auf okay. und dann... Ja. ich hätte. Ich hatte was leichtes. Oh, Zum Beispiel hat vorhin das Problem, wo ich diesen Namen eingeben musste für. Was ist. Das? Was ist das? Denn? <lacht> oh lol! <lacht> okay. Keine Ahnung, was mein Gegner mir damit sagen will. Ich fühle mich wie früher in der Schule. Was will uns der Künstler damit sagen? <lacht> ja. So geht es mir auch gerade. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich... Ja, also... Die, Zeichnung, Grund, die ne? Zeichnung, war schon nicht schlecht. Die Zeichnung war schon nicht schlecht. Die ich da gerade bekommen Komma. Und nein, ich meine nicht meine eigene Zeichnung. Ich bin echt gespannt, was bei, gegen meine gemalt wurde. Ich auch. Oh, uh. Price? Ah, lol, ein Tag Team Match. Das ist ja geil. Ein Tag out, was? Was? Man wo okay. okay. so einmal ah. Charakter <lacht> <lacht> Scheiße, ey! Was? <lacht> Champion of Surprise! <lacht> Was? Ach, und glaub, jetzt kann man auswechseln. Ah. Champion of Needing to. Äh, ob jetzt auch der Charakter passt. Ah. Das sind, glaube ich, die Gewinner aus der ersten Runde. Hä? Ja. Wir konnten jetzt austauschen. Ja, aber ich schaff's trotzdem nicht. Also, ist, es, es, es, also es gibt jetzt immer noch eine, eine Bonusrunde zu den Charakteren, die, die dann angetreten sind. In also einer Bonusrunde kann man auch aussuchen, ob man den Charakter tauschen, äh, tauschen möchte, weil er dann besser passt. Ja, mit dem ja, neuen Thema, was angezeigt hat aber, wurde. hat aber auch nichts. Hm. Babyface gegen Old Man. <lacht> Dr. Oldman. Oh nein. Das ist. das ist das ist tut mir leid, das ist eine einfache. Aber warum falsch. Dr. Oldman vor allem. Weil er was Er hat den Rollstuhl und er hat den Krückstock in der Hand, der mit dem, mit dem er das Baby kaputt haut. <lacht> was kommt jetzt? Oh oh, oh nein! Oh, nein. Ernsthaft? <lacht> ernsthaft? Das könnten Jetzt auch beide sein. Die beiden. Ja. Oh Gott, das ist. Das ist nee, ich habe keinen Schimmer, ey. Das ist so ein Blödsinn. Also ich glaube, der alte Mann, wenn man den besser kennenlernen würde, wurde die ja. Krankenschwester im Hintergrund. <lacht> das ist aber ein Krankenschwestermann, oder? Keine Ahnung. <lacht> ich hab's gemalt, aber ich hab keine Ahnung. Also Marco, also, es drehen jetzt erstmal die beiden äh, Zeichnungen an aus der zweiten Runde, wie wir gemalt haben. Und dann kannst du deine aus der ersten Runde ja, einsetzen. Das hat aber alles das hier nicht, war nicht war gepasst. Das ist alles. Ich finde einfach das Spiel scheiße. <lacht> <lacht> das, <lacht> das ist ja null. Das, ja, das ist ja so ein bisschen so der Witz. Was es, also es aber passt. lustig, dass das richtig gut passt gerade. Ja. I am super. Oh, das ist aber... Vor allem... Also es tut mir leid, aber Batman kann es nicht sein, weil Batman hat keine Maske auf. <lacht> das ist das ein toller Batman? Hättest du einen D geschrieben, dann wärst du ein oh. Batman. Und so jetzt, Marco, jetzt, jetzt wusste keiner von den beiden, dass es Stealing Your Lover gibt. Also, ich hätte das Batman trinken ein... lassen für Stealing Your Lover, oder? Was einfach also nur keine ah, ist Lover. Ja. Ich hab keine Äufte. Geliebter. Stealing Your Lover? Stealing Your Lover. Ach, der Lover? Ach Gott. Oh, oh und shit, ich hab vergessen zu Ich hab was was vergessen was? zu voten. Banana hat gewonnen. Die klaut ihr, der Liebhaber. Ach, zusammen mit Batchel! Drecksspiel. Ich finde das genial. Wobei ich die ja anderen Malspiele oh. immer besser finde. Be <lacht> <lacht> uh, <lacht> <lacht> das ist einfach wirklich grotesk, das Ding. Ja. <lacht> also da steht, steht der Sieger für mich auch eindeutig fest. Aber hat's, wie soll man auch drauf kommen, was für ein Thema ist, wenn einfach ein Schalter auf ja. mit dem Gesicht ist? Also, was Search Warrants, Warrants sind. Such oder Haftbefehl. Ja. Haftbefehl. Aha. Uh, was würde ich eher suchen? Die Toilette vor allem. <lacht> ich hab's auf jeden Fall gesucht, das ist die Toilette des Bösen. Ja. Vor allem, da siehst du, dass du viel versucht hast auszubessern, dass alles weiß. Ich wollte, das, ich wollte Kacheln malen. Ah. Ja. <lacht> Boah, die bin ich ah. beide gewonnen. Nice. Ich die Oh mein Gott. Makaber? Oh. Ja, du hast jetzt eigentlich nicht wirklich was davon, oder? Der mm. Scheiß auch... mein Hand geht immer was. aus. Das ist doch scheiße. Äh. Denn, wobei, die Mörder sind, das ist eigentlich makaberer, ne? Ja. Mhm. Na guck mal, da wusste ich hinter dem Schreibtisch nicht, äh, was das Thema ist. Ja. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Tut mir leid, aber gegen Schnappi, die Mörder ja. sind so im Halloween-Sale, im Halloween-Ausverkauf. Da, da kann man nichts machen. Nein. Da, keine, da kommt auch kein Eichhörn-Ding an. Nein. Oh, das sind Eichhörner mit Stinkefinger. Ja. Aber sowas von der Nice. Ja und da brauchst du nicht austauschen. Nein, brauchst du eh nicht, nicht austauschen. Der hat gut gepasst auch fürs Zweite. Ja. ja. Okay. Aber das hat wirklich nur der Name gerettet. Das Bild selber war du nicht. Also genau, der Name hat's, weil ich hab das mit der Sensor, habe ich auch erst in der in der im Ranzoom gesehen, ne? Wow. Ja, nice. nice Alte also man hat sie alle weggehauen. <lacht> Das war Teil 1 von der Jackbox Party Pack 7. Die nächsten Spiele werden auf jeden Fall auch vorgestellt. Allerdings habe ich beim Schneiden festgestellt, dass es doch cooler wäre, wenn man die Spiele nochmal ein wenig in der vollen Länge sieht. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt auch Meinung gerne in die Kommentare rein. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.